Heut kommt heut kommt, heut kommt, heut kommt, heut kommt, heut kommt, heut kommt, heut kommt, heut kommt, heut kommt, es kommt heute. Oh oh oh okay. Es ist nur ein Spiel. Es ist nur. Nur ein Spiel. Es ist da. Gott, na endlich!